Ich möchte jetzt gerne im Beispielprojekt bleiben, um Ihnen zu zeigen, wie Sie aus Citavia heraus Publikationen erstellen. Publikationen jetzt verallgemeinert für jede Form von Ausdruck. Und das könnte zum Beispiel ein ganz schneller Ausdruck sein, wenn es Ihnen nur mal darauf ankommt, auf die Schnelle eine Literaturliste zu erstellen. Dann wählen Sie hier aus dem Menü Literaturliste, Drucken im aktuellen Zitationsstil. Zu Zitationsstil sage ich gleich noch etwas. Und dann haben Sie eine sehr einfache Literaturliste, die Sie vielleicht nutzen können, um gemeinsam mit Ihrem Betreuer oder Ihrer Betreuerin die bisher recherchierte Literatur sich anzuschauen. Vielleicht haben Sie auch Verwendung dafür, um, diese Literaturverzei um dieses Literaturverzeichnis einer Tagungsmappe beizulegen. Also gibt es viele Anwendungsfälle für so ein auf die Schnelle erzeugtes Literaturverzeichnis. Wenn Sie in der Lehre tätig sind, haben Sie vielleicht Interesse auch an der erweiterten Literaturliste. Sie sehen, man kann in Citavi auf der Karteikarte Inhalt zum Beispiel auch eine persönliche Bewertung schreiben eines Textes. Und so könnten Sie als Dozentin oder als Dozent eine kurze Anleitung geben, wie ein Text zu verstehen ist, vielleicht auch eine Aufforderung, was mit einem Text zu machen ist, auch eine allgemeine Einordnung, die könnte zum Beispiel so aussehen, dass Sie sagen, ja, Lesen Sie erst diesen Text, bevor Sie einen anderen lesen, sonst haben Sie vielleicht Schwierigkeiten, den Kontext zu verstehen. Das wäre also tatsächlich praktische Studienberatung. Und wenn Sie so etwas machen, dann können Sie eine Literaturliste erzeugen mit zusätzlichen Angaben. Die sieht ein bisschen anders aus. Da können Sie nämlich entscheiden, was noch alles mit aufgenommen werden soll in die Literaturliste. Ich dünne das jetzt mal ein bisschen aus, damit das nicht zu so überbordend wird. Die Schlagwörter lasse ich dünn, aber in dem Fall nehme ich die Bewertung noch mit auf. Und diese Literaturliste, die ich jetzt aus Citavi heraus erzeuge, die hat einen höheren Informationsgehalt für die Empfänger und ich denke auch einen höheren praktischen Nutzen. Der Aufwand, das zu erstellen, ist sehr gering und hier sehen Sie auch meine persönliche Bewertung zu einem Text. Was Sie vielmehr natürlich interessieren wird, ist, wie Sie mit einem Citavi-Projekt ein Word-Dokument erstellen. Einen wissenschaftlichen Text. Ich habe jetzt Word gesagt, weil ich das gleich am Beispiel vom Word Edit zeigen möchte. Sie können Citavi auch zusammen mit OpenOffice oder LibreOffice verwenden oder auch mit Ihrem bevorzugten Tech-Editor. Wenn Sie mit LaTeX arbeiten, achten Sie darauf, dass Sie in Citavi unter Extras, Optionen die Tech-Unterstützung aktivieren. Damit erzeugen Sie für jeden Titel in Citavi auch einen BibTeX-Key. Und Sie können mit dem Publikationsassistenten von Citavi direkt in Ihrer bevorzugten Tech-Anwendung diese BibTech-Keys dann einfügen. Schauen wir nun, wie Sie Citavi mit Word zusammen verwenden. Wenn ich Word starte, sehen Sie schon im Startbildschirm, dass das Word Add-In geladen wurde. Hier erscheint jetzt eine zusätzliche Registerkarte, nämlich das Word Add-ins. Wenn das bei Ihnen nicht der Fall ist, Sehen Sie bitte im Handbuch nach. Dort gibt es Hinweise wie bei möglichen Problemen dafür zu sorgen ist, dass das Word-Adding auch bei Ihnen erscheint. Sie finden das im Handbuch unter dem Stichwort Problemlösung. Als ersten Schritt blende ich den Aufgabenbereich ein und verbinde ein citavi Projekt mit einem Word-Dokument. Aus diesem citavi Projekt möchte ich in Zukunft die Inhalte in dieses Word-Dokument übernehmen. Bevor Sie beginnen, entscheiden Sie sich bitte für eine Zitiermethode. Es ist also nicht wichtig, den genauen Zitationsstil schon zu wählen, aber die Zitiermethode ist dann doch wichtig. Und damit meine ich die Unterscheidung zwischen Nachweisen im Text und Nachweisen in den Fußnoten. Wenn Sie sich für eine der beiden Zitiermethoden entschieden haben, können Sie später leicht den Zitationsstil wechseln. Schwieriger ist es hingegen, wenn Sie von einem Fußnotenstil zu einem in Textstil wechseln müssen. Zitationsstile wählen Sie hier oben aus, indem Sie auf Zitationsstil klicken und dann Zitationsstil hinzufügen wählen. Hier sehen Sie die erwähnten Zitiermethoden. Es gibt Nachweise im Text und Nachweise in der Fußnote. Die Zitiermethode, Kurznachweis im Text, das kennen Sie auch als Harvard-Methode. Da gibt es sehr, sehr viele Zitationsstile in Citavi, die nach diesem System arbeiten. Sie können das, wenn Sie keinen konkreten Wissen, auch noch weiter einschränken auf eine Sprache, dass Sie zum Beispiel sagen, Sie möchten auf Deutsch publizieren. Und wenn das immer noch zu viele Zitationsstile für Sie sind und Sie eine größere Eingrenzung möchten, können Sie das auch noch auf Ihr Fachgebiet reduzieren, zum Beispiel hier auf Pädagogik und Psychologie. Vielleicht wissen Sie aber auch schon direkt einen Namen eines Stils. Dann können Sie zum Beispiel hier auch den Stil eingeben und können sagen, Sie brauchen den APA-Stil in der Abwandlung, wie in Springer benutzt. Dann klicken Sie auf Übernehmen und jetzt steht der Zitationsstil zur Verfügung. Eventuell möchten Sie damit beginnen, dass Sie die Gliederung, die Sie in Citavi erstellt haben, nun nach Word übernehmen. Das geht ganz einfach. Rechte Maustaste auf eine Gliederung. Kategorien und Wissenselemente einfügen, als Befehl nehmen, aber ich möchte an der Stelle eben nicht auch alle gesammelten Zitate übernehmen. Ich möchte die später lieber einzeln auswählen, deshalb wähle ich das hier ab, sage aber stattdessen, ich möchte gerne meine gesamten Kategorien als Gliederung übernehmen. Alle Kategorien übernehmen und das sind sie auch schon und ich wähle jetzt auch eine spezielle Form der Gliederungsnummerierung, da bietet hier Word mehrere Varianten an. Aber ich entscheide mich für die klassische Dezimalgliederung. Hier ist sie. Und dann habe ich schon mal meine Gliederung in Word drin. Ich kann jetzt auch die Gelegenheit nutzen, auch sofort ein Inhaltsverzeichnis zu erstellen. Auf der Registerkarte Verweise sage ich Inhaltsverzeichnis einfügen, wähle eine bestimmte Form aus. Und damit habe ich oben auch schon mein Inhaltsverzeichnis. Sie könnten jetzt direkt loslegen mit dem Schreiben, vielleicht indem Sie den ersten Satz oder die erste Aussage hier schon direkt in die Einleitung reinschreiben, um dann danach die ersten Quellen auch zu zitieren. Also, ich gehe jetzt nicht auf meine gesammelten Zitate, greife ich noch nicht zurück, sondern ich möchte einfach nur eine Autorin oder einen Autoren in meinem Text einfügen. So könnte ich zum Beispiel sagen, dass sich immer wieder und lange schon. Jeremy Rifkin mit der Klimaerwärmung beschäftigt hat. Und so wäre dann eine erste Referenz an dieser Stelle. Und da könnte ich jetzt den Rifkin schon einfügen, indem ich den Titel auswähle und dann hier auf Einfügen klicke. Citavi ergänzt jetzt die Referenz in der Form, in dem Stil, den ich gewählt habe. Wenn Sie eher aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommen, werden Sie sagen, bei uns gibt es aber dieses Harvard-System nicht. Da sind wir wieder bei der Wahl des Zitationsstils. Das, wie gesagt, können Sie immer ändern. Die Zitiermethode ist in dem Fall immer noch ein Nachweis im Text, aber diesmal wünschen Sie eine Referenznummer. Das heißt, hier könnten Sie auch einen anderen Zitationsstil, in dem Fall Referenznummer im Text, wählen. Und wenn ich das jetzt mal mache, damit wir mal einen Eindruck davon bekommen, nehmen wir mal hier den ACM-Stil. Sehen Sie, haben Sie schon wieder eine andere Form der Darstellung? Ich gehe mal zurück auf unseren Basisstil oder den Springer-Stil hier, weil man da sehr gut demonstrieren kann, wie das mit dem Mehrfachnachweisen auch funktioniert. An der Stelle ein Tipp: Damit Sie erkennen, was Citavi eingefügt hat und was Sie von Hand geschrieben haben, sollten Sie aus dem Menü Ansicht den Befehl Feldschattierung wählen und dort auf Immer gehen. Feldschattierung immer. Warum? Weiß ich da speziell darauf hin, diese grauen Felder hier, die Sie jetzt hier sehen, das ist natürlich nachher im Ausdruck nicht grau, die signalisieren Ihnen, dass Sie hier manuell nichts ändern sollen. Also tragen Sie jetzt hier bitte nicht in den grauen Bereich eine Ergänzung ein, zum Beispiel Seite 14, weil das wäre eine Manipulation an einem Feld. Und Solche Felder haben die Eigenschaft, dass Sie solche manuellen Änderungen nicht dauerhaft übernehmen. Also Wenn ich jetzt auf Aktualisieren klicken würde oder die nächste Referenz einfüge, verschwindet das. Das ist natürlich nicht in Ihrem Sinn. Wenn Sie Seitenzahlen ergänzen möchten, dann machen Sie es so, dass Sie zum Beispiel schon beim Einfügen, ich mache das mal an einer, an einer anderen Stelle vor, zum Beispiel hier, dann sagen Sie mit Optionen einfügen und sagen, das hat der Autor auf der Seite 33 gesagt. Und hier sehen Sie jetzt, dass die Seitenzahl mit in dem Feld aufgenommen wurde und dort bleibt sie auch. Viel angenehmer ist es natürlich, wenn Sie jetzt, und jetzt zahlt sich die investierte Zeit aus, direkt auf Ihre Zitatesammlung zurückgreifen können. Also wenn Sie eine Belegstelle einfügen wollen mit einem Originaltext, dann klicken Sie auf die Registerkarte Wissen und wählen das Zitat aus und klicken auf Einfügen. Und jetzt haben Sie halt den Zitattext mit der Quelle und der Seitenzahlangabe. Wie funktionieren Mehrfachnachweise? Ich mache jetzt mal eine neue Zeile und Sie wählen hier in Ihrem Aufgabenbereich die entsprechenden Autoren aus, einfach mit gedrückter Steuerungstaste und klicken dann auf Einfügen. So erzeugen Sie einen Mehrfachnachweis. Wenn Sie da einzelne Autoren wieder draus löschen möchten, wechseln Sie zur Registerkarte Nachweise. Hier ist der Mehrfachnachweis und so können Sie auch einen der Autoren oder mehrere wieder aus dem Mehrfachnachweis entfernen. Das Literaturverzeichnis erstellt Citavi am Schluss ganz automatisch. Hier ist das Literaturverzeichnis. Im Inhaltsverzeichnis da müssen wir jetzt einmal auf Aktualisieren klicken, damit auch dort das Literaturverzeichnis aufgeführt wird. Da ist es jetzt.